Seht ihr unseren Stern dort stehen? Helles Licht in dunkler Nacht. Hoffnung auf ein neues Leben hat er in die Welt gebracht. Gloria in excelsis Kaspar, Melchior und Balthasar werden wir genannt und kommen aus fernem Land. Wir haben das Kit gesehen und bringen euch im neuen Jahr den Segen. Macht euch auf und folgt auch ihr dem Stern. Er führt euch zu Gott, dem Herrn. Wir, wir bitten, bitten euch, euch um eure Gaben, eure Gaben für, für die, die Kinder, Kinder der, der Welt, die weniger haben. haben. Gott schützt euch in eurem Haus und auch auf allen Wegen.